Ich hab Sehnsucht Nach der alten Zeit Einfach Sehnsucht Nach Geborgenheit So viel Sehnsucht Bleibt in mir Ich hab Sehnsucht Sehnsucht nach ihr Ich hab Sehnsucht dass nichts untergeht Einfach Sehnsucht dass die Welt sich dreht Diese Sehnsucht wächst in mir Ich hab Sehnsucht Sehnsucht nach ihr Wenn diese Sehnsucht eines wenn dieses Sehnsuch Gedanken lenkt, dass dieses Sehnsuch uns näher bringt, nicht eines Tages im Traum versinkt. Das ist Sehnsucht, die uns dir Einfach Sehnsucht, die uns weiterführt. Sehnsucht, die in uns allen steckt. Sehnsucht in dir, Sehnsucht in mir. Wenn diese Sehnsucht mein Herz durchdringt, wenn diese Sehnsucht Gedanken lenkt, dass diese Sehnsucht uns näher bringt, nicht eines Tages im Traum versenkt. Ich hab Sehnsucht nach der alten Zeit, einfach Sehnsucht nach Geborgenheit. So viel Sehnsucht, die wächst in mir, ich hab Sehnsucht, Sehnsucht nach dir.